Ja, Mahlzeit aus dem Ruhrpott. Der dritte Teil meiner kleinen Modularserie. Ähm, ich habe euch im ersten Teil gezeigt, ähm, was ich mir gekauft habe, wieso ich es mir gekauft habe. habe euch so ein bisschen meine, meine Ideen und meine Gedanken geteilt. Ähm, Im zweiten Teil ging es dann darum, die ersten Töne damit zu machen und so ein bisschen zu patchen und euch zu zeigen, was für, für Aufgaben die einzelnen Module haben. Euch ein bisschen was, was hören lassen. Ähm, und jetzt geht es darum, mein Behelfsreck, das da hinten ja noch steht, man sieht es da hinten in der Ecke, mein ähm, ähm, ja, der Modularkoffer, den ich ja wie gesagt überhaupt gar nicht brauche, weil ich ja nicht auf Tour gehen will. Und äh, dank meines Schwiegervaters, der wirklich ein begnadeter Handwerker ist und ein Holzwurm und äh, wirklich Bock hat zu bauen, hat dann, ähm, nach meinen Vorgaben, mir ein Case gebaut, was ich dann ähm, ja, hier versuche einzupuzzeln. Und zwar war die Basis eigentlich ein, ähm, ein Döpfer A, ähm, A100 Do-It-Yourself-Kit, wo ich mir dann die Einzelkomponenten besorgt habe. Und unterm Strich ist dann das Schätzchen dabei rausgekommen. Sieht jetzt sehr groß und klobig aus. Ich drehe mal so ein bisschen zur Seite, damit ihr es erkennen könnt. Ne? So. Prinzipiell, ja, mein Kopf sieht so klein aus. Ich glaube, das sind aber die Proportionen zum... zum äh, so, seht ihr das? Ja, ne? Ich stelle das jetzt einfach mal hier hinten mit drauf. So, mal ein bisschen Platz. So, das Ganze, da sieht es schon ein bisschen gefälliger aus. Das Ganze ist einfach äh, aus ja, also Fichtenholz. Ich habe mir äh, Schienen besorgt, die, ähm, das sind, sind ein Meter lange Schienen, die habe ich mir entsprechend gekürzt. Das sind drei Schienen, die jeweils einmal gekürzt sind. Dementsprechend habe ich hier ähm, ja, ungefähr 50 cm Tiefe mit äh, mit Holz. Außenkanten sind irgendwie 52, 53 cm. 10 cm hoch. Ich habe das Vorderteil ein bisschen anschrägen lassen von meinem Schwiegervater, damit ich irgendwie ein bisschen mehr Platz vorne habe, damit es nicht ganz wuchtig ist. Hier unten ist es dementsprechend dann auch nicht so tief. Man sieht es nur 10 cm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie tief so Module sein dürfen, sein können. Aber ich habe mir gedacht, die flachen Module kommen dann hier rein, die äh, etwas ja, die tiefsten Module passen unterm Strich hier rein und die anderen Module kommen dann hinterher hier oben drauf. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich äh, habe hier hinten auf jeden Fall äh, eine Busplatine oder zwei Busplatinen und ein Netzteil. Äh, beziehungsweise ist eigentlich der, der eigentlich die Trafo und das Netzteil ist ein externes. Das habe ich da hinten liegen. Das kommt dann, äh, ja, baue ich nachher ein. Ähm, das Ziel ist gleich, das Ganze abzubauen. Ähm, das... Case hier aufzubauen oder das, das Rack ist ja dann ja, hier aufzubauen und äh, den Pro One, den Model D dort einzubauen. Die sind ja auch im Brau Rack Format, also raus und dann werde ich die Teile, die Analog -Teile, praktisch aus dem Döpfer -System dort rausbauen und die Module dann ja, da einsetzen. Okay, ähm, ich versuche das gleich, ich würde sagen, ähm, ja, einleitend ist jetzt erstmal genug gesagt, ich würde gleich mal eine andere Perspektive nehmen, dass ihr von oben drauf guckt und ich würde euch dann zeigen, wie ich die ganzen Module einbaue, wie die Spannungsversorgung funktioniert, ähm, wie es mit den, mit den Flachkabeln aussieht und wie man die ersten Module einsetzt. Hier sind so, so Einschubmuttern drin, aber zu der Technik dann gleich. Ja, alles klar, bis gleich. So, ich baue dann jetzt mal hier alles ab, um das Case hinzustellen. Jetzt mal in der Aufnahme die zwei bus und äh, der Trafo, ähm, beziehungsweise sind Spannungswandler, denke ich. Ähm, bus heißt, das ist eigentlich nur Spannungsversorgung der einzelnen Module. Die Module ähm, kommunizieren untereinander nicht über diese, äh, diese Platinen sondern es ist rein Spannungsversorgung. Wir haben hier oben einmal plus 12 Volt, wir haben in der Mitte... Ähm, Ground und wir haben hier unten äh, minus 12 Volt. Ähm, 5 Volt ist erstmal nicht angeschlossen, äh, kann das Netzteil glaube ich auch nicht. Und ähm, ich glaube aber für die normalen Module braucht man es auch tatsächlich nicht. Okay, die sind jetzt verbunden. Ne? Einmal ähm, ne, von dem entsprechenden Netzgerät zu den Busplatinen. Und dann kann man im Endeffekt hier mit den einzelnen Flachkabeln weggehen und in die Module, und die mit Spannung versorgen. Zum Anschluss, also die kann man auch gar nicht verpolen, die sind tatsächlich, die haben hier, ich weiß nicht, wie man das sieht, die haben immer so eine Nase, dass man es nicht drehen kann. Und ja, von daher denke ich, ist es relativ simpel, das Ganze. Und jetzt baue ich mal Module ein. So, ich fange dann mit dem Pro One an. Der nun mal jetzt ähm, eigentlich Modulargröße haben sollte. Ich stört so ein bisschen der Keystep hier, aber ich will den jetzt nicht abmachen, weil ich den nicht. Ähm, ich möchte den einfach nicht abkabeln. Also ich habe noch mal einen anderen Schraubendreher geholt. ist natürlich dass ich jetzt auch das midi interface eigentlich mit abgemacht habe obwohl ich hier noch midi habe aber die kanaleinstellung läuft dahinter ich weiß zwar nicht ob der sich das jetzt gemerkt hat oder wie es läuft dann kann ich das ganze jetzt hier einfach mal einsetzen und man sieht <lacht> ganz schön viel voll ähm, ich gucke noch mal wir können noch mal gucken ich habe es jetzt hier reingesetzt und man sieht hier die Schienen da laufen kleine Muttern drin die man verschieben kann und kann damit dann praktisch dann mit einer Schraube die Module festziehen ähm, prinzipiell zum Kostenpunkt also so ein Case wenn man das kauft ist man locker mit 400-500 Euro dabei ich habe jetzt in dem Fall die hinten die, das Do-It-Yourself-Kit gekauft von Döpfer. Ähm, dann war ich glaube ich mit 140 Euro dabei. habe dann, äh, die Schienen mir zu klein waren, die ähm, habe ich dann entsprechend andere gekauft. Da habe ich dann glaube ich insgesamt nochmal 30 Euro für bezahlt. Also bin ich dann irgendwie bei, ähm, bei 170, 180 Euro. Und dann kommt halt ein bisschen Holz dazu. Der Rest ist halt nur Eigenleistung. Und dementsprechend bin ich bei dem Teil hier bei unter 200 Euro und finde das ist deutlich schicker und passt besser in mein Setup als ja, die vorgefertigten Koffer. So, dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Module reinbekommen. gut aus. Ich schraube die jetzt erstmal noch nicht fest, weil ich mit Sicherheit so ein bisschen umbasteln und umbaue und dann muss ich mal gucken, was ich wo überhaupt reinpacke und dann kann ich es am Ende festschrauben. Hier habe ich jetzt das Netzteil. Voila! Spannungsversorgung läuft. Prinzipiell, wenn ich jetzt mini einstupsel. Ich weiß gar nicht ob ich äh, das der richtige ist ja er triggert und dann habe ich hier noch den output der muss ich natürlich jetzt oben drauf packen entsprechend mit dem adapter auf patch also auf, auf 3,5 Klinke. hier habe ich noch ein paar Aber ich case fotos machen und bei ebay kleiner zeigen einstellen ich fürchte tatsächlich dass die Flachkabel teilweise zu kurz sind. Also mache ich die jetzt erstmal ab, überlege, aha, das ist aber auch doof, da weiß ich nicht mehr. Teilweise sind die nämlich nicht kodiert, sind die hier tatsächlich fast alle nicht. Und die sind alle recht kurz. Jetzt versuche ich erstmal die Module anzuordnen und dann zu gucken, schaffe ich es überhaupt die Spannungsversorgung so herzustellen wenn nicht, muss ich eventuell die untere Busplatine entsprechend verschieben aber ich würde jetzt sagen, ich nehme jetzt erstmal den Modelliner rechts weil er hier unheimlich viel Kabelgewirr an der Seite hat wobei, wenn ich vom Keystep hier rüber gehe muss ich auch immer im Endeffekt auf, das, auf diesen Merger Splitter also packe ich den doch an. Ende. Und da ich hier sowieso schon mit MIDI rüber gehe, kommt man MIDI zu V auch hier hin. So. Eingetaut. Das ist äh, recht noch, der Tisch ist unterschiedlich hoch, das muss ich noch ein bisschen fixen. Die 303 definitiv nicht da oben stehen, das ist ähm, kacke. Ähm, ob ich die Module jetzt so sinnvoll angeordnet habe oder nicht, das wird sich zeigen. Das war jetzt erstmal so mein erster Impuls, wobei er noch ein bisschen aufgeschoben wird jetzt gleich. Kann ich auch sofort machen, dann quatschen. Ähm, prinzipiell sieht es erstmal schön aus. Für den ersten Eindruck ist es doch sehr wuchtig, ich hätte glaube ich den hier ein bisschen niedriger bauen lassen sollen. Ich habe die Module echt tiefer eingeschätzt, also ich hätte locker hier bis hier unten, so also die Hälfte, 5 cm hätten gereicht, also dann würde das nicht so klobig wirken. Und ich hätte ein bisschen Platz hier oben, also ich denke ich werde es noch umbauen lassen, das ist nicht so problematisch und gucken wir mal. Die 303 kommt gleich rüber hier ähm, nur ganz kurzer überblick der pro One der Model D ist klar hier habe ich die ähm, den midi zu cv converter hier habe ich dann äh, den merger bzw. splitter ähm, hier habe ich noch mal äh, ein vco also einen klangerzeuger also habe ich hier komplett nur klangerzeuger ähm, hier habe ich einmal äh, ein lfo der mir einen Takt gibt für die, ähm, für die Hüllkurven, danach eine ADSR Hüllkurve, das ist für mich logisch, hintereinander aufgebaut, danach geht es eventuell in Wave Shaper, um die Kurven noch mal ein bisschen zu shapen oder hinterher halt andersrum mit dem Ausgangssignal, ich weiß noch nicht genau wie ich den nutze, deswegen habe ich ihn erstmal hier reingepackt. Ähm, ich habe leider nur eine Blende, dann muss ich die Lücken irgendwann mal schließen, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, hier ist der Filter am Ende, also logische Kurve. Ne? am Ende der VCA, also ein LFO, ein ADSR, danach Distortion bzw. Wave Shaping, dann in den Filter und danach in den VCA, um im Endeffekt ja, am Ende die Lautstärke zu steuern. Ähm, ich mache jetzt erstmal Ende. Ich äh, schiebe jetzt noch ein bisschen rum und ähm, nächstes Mal zeige ich dann einfach, wie ich es gepatcht habe, wie ich es verkabel, wie ich Töne raushole. Alles klar, dann bis Teil 4.